Datei öffnen mit LibreOffice unter Windows 10. LibreOffice 6. Dieses Video zeigt, wie Dateien mit LibreOffice geöffnet werden können. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter. Im Datei-Explorer kann man erkennen, ob die Dateien, zum Beispiel Doc,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 Wir klicken auf, Weitere Apps und wählen, LibreOffice-Reiter aus. Nun setzen wir noch ein Häkchen bei, immer diese App zum Öffnen von .doc-Dateien verwenden. Wir schließen LibreOffice wieder. Der Dateityp, .doc ist nun wieder LibreOffice zugeordnet. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter